Ja, leg los. Sollen also mal, mal so ein Beispiel-Run machen? Ja. Einen Test-Run. Okay, warte mal, ich muss mir das mal ein bisschen hier noch Und, vielleicht Und ähm, wenn hinlegen. wir was falsch aussprechen oder wenn wir Probleme haben, sag einfach Bescheid. Genau. No. Sao Paulo ist die größte brasilianische Metropole mit rund 21 Millionen Einwohnern. Hier befindet sich auch der Hauptsitz der Nationalen Gefängnisseelsorge, der Pastoral... Ach du meine Güte. <lacht> <lacht> der Pastor. <lacht> Pastoral? Ja? Carceraria. Ka carceraria. Genau. Okay, die nationalen Gefängnisse. Pastoral nee. carcer, kas, carcer, noch mal. Carceraria. Car, carceraria. Carceraria. Nochmal. Carceraria. Genau. Sie berichtet von ihren Erfahrungen, die sie Anfang des Jahres bei einem Besuch in einem Frauengefängnis in Brasilien gemacht hat. Aber das ist eigentlich viel schöner, wie wir das schon im Gespräch hatten. Ne? Also das muss nicht unbedingt jetzt mm. nochmal super. Wobei sich das jetzt auch so angehört hat, fast als würdest du sie gerade introducen und mm. als würde sie neben dir sitzen. Das hast du Tut schon. sie ja auch. Ja, also, ach so, du bist das. Ja. Ich bin so, ja, ich, ich, kenne, ich ja. <lacht> <lacht> special Guest ist sogar da. Ja, wir haben uns ja, noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ach so. Ja. <lacht> ah, ich bin übrigens der Tobi, hi. Okay, jetzt kommt halt ganz viel, was wir ja schon mhm. haben. Auch da, wo ja. man Tobi steht, das überspringen wir zum nächsten.